Hallo, ich bin Paolo und ähm, ich erzähle euch heute was zu Nix ähm, beziehungsweise eigentlich erzähle ich euch gleich dreimal Nix, äh, nämlich was zu Nix, zu Nix Packages und zu Nix OS. Ähm, was ist dieses Nix? Äh, Nix ist ein Paketmanager, äh, ein Bild-Tool und eine funktionale Programmier-, Paketier- und Konfigurationssprache, also auch direkt wieder ganz vieles in einem. Ähm, diese Programmiersprache, wie kann man die sich vorstellen? Ja, äh, nicht so super spannend ähm, wie die meisten Programmiersprachen, die ihr kennt. irgendwie. Äh, es gibt da äh, Integer, es gibt da Zahlen, es gibt da Strings, es gibt da Funktionen, Listen, Datentypen. Äh, alles, was man irgendwie so kennt und man kann damit auch programmieren. Aber was man damit auch machen kann, was eigentlich viel spannender ist, als Sachen zu programmieren, ist, äh, man kann damit äh, Software paketieren und man kann äh, quasi Anweisungen sehr äh, präzise und sehr äh, kurz schreiben, wie man denn bitteschön irgendein komplexes Softwaresystem äh, am einfachsten kompiliert und dann paketiert für eine Linux-Distribution. Ähm, hier zum Beispiel sehen wir die Paketierungsanweisungen für das GNU Hello Projekt. Äh, das ist ein relativ einfaches C-Programm ähm, und wir sehen, okay, äh, das Ganze heißt irgendwie hier Hello und es hat eine Version. Und ähm, wir laden uns den Sourcecode code äh, hier runter und äh, dann möchten wir auch bitte, wenn wir das Ganze kompilieren, dass die Tests ausgeführt werden. Deswegen hier unten noch das Do-Check. Ähm, ja, äh, was macht Nix jetzt mit diesen Anweisungen? Ähm, Nix baut äh, das Ganze dann in einer Sandbox und ähm, kompiliert die Programme ähm, in einer ja wie gesagt in einer abgeschotteten sandbox äh, mit einem komplett leeren dateisystem in dem keine irgendwelche artefakte von vielleicht noch irgendwelchen spielereien vorher oder von irgendwelchen vorhergegangenen bilds drin sind ähm, die sandbox hat auch kein netzwerk das heißt äh, wir können nicht irgendwie mal zufällig während dem bild irgendwas aus dem internet runterladen, was dann vielleicht später zu einer anderen zeit wenn wir das ganze noch mal versuchen nicht mehr verfügbar ist oder sich geändert hat ähm, und es ist auch die zeit in der sandbox jedes mal genau die die gleiche der unix timestamp ist auf null gesetzt das heißt wir kompilieren quasi jedes mal im jahr 1970 das ganze hat dann den vorteil dass wir jedes mal wenn wir die gleichen eingaben in diesen kompilierungsprozess reingeben auch wirklich die gleichen ergebnisse bekommen äh, die landen dann in dem global nur lesbaren nix store also unter slash nix slash store und dann äh, ist teil dieses pfades auch immer noch ein hash der berechnet wird aus den ganzen Dependencies, aus den ganzen Abhängigkeiten und Eingaben, die bei diesem Kompilierungsprozess verwendet wurden. Das hat dann, wie gesagt, den Vorteil, dass es reproduzierbar ist und jedes Mal genau das Gleiche rauskommt, wenn ich das Ganze mehrfach hintereinander mache. Und ich kann auch dadurch Pakete installieren, ohne und kompilieren, ohne dass ich äh, root haben muss auf einem System, weil die Sachen nicht irgendwo äh, ja, unter slash etc oder unter äh, slash lib oder so rumschreiben, wo ich normalerweise root zu brauche, sondern weil das Ganze eben über diese Sandbox schön abgeschottet äh, vom restlichen System passiert. Ich kann dadurch auch verschiedene Versionen der gleichen Abhängigkeit oder Bibliothek gleichzeitig installieren, weil die verschiedenen Versionen natürlich dann einen unterschiedlichen Hash bekommen, unterschiedliche Eingabewerte haben und deswegen dann in diesem Nix-Store an unterschiedlichen Pfaden auch letztendlich äh, abgelegt werden und nicht miteinander kollidieren. So, äh, so viel zu Nix. Äh, was ist jetzt Nix Packages? Nix Packages ist das zentrale Paketverzeichnis von der Nix Community. Äh, da sind über 80.000 verschiedene Pakete mit dieser Nix Sprache paketiert. Das heißt, äh, das ist eine große Ansammlung an ja, Anweisungen, wie ich verschiedenste Softwareprojekte zu kompilieren habe, damit da am Schluss funktionierende Programme bei rauskommen. Das ist alles auf dem Quellcode von den äh, Softwareprojekten basiert, das heißt, da ist super viel Open-Source-Software drin ähm, und ich kann das dann äh, dementsprechend sehr gut auch anpassen. Also vielleicht kennen manche von euch Gentoo, da ist das so der Standardansatz, äh, dass ich wirklich mein komplettes System von Null auf kompiliere und überall meine ganzen Programme äh, aus dem Source-Code mir baue. Aber der Vorteil bei Nixos ist und Nix Packages, dass ich zwar diese Option habe, mir die Sachen aus dem Source Code zu bauen, aber ich auch, äh, wenn ich einfach nur fertige Binaries haben möchte, diese aus einem zentralen Cache beziehen kann, wo quasi die Programme direkt schon fertig äh, kompiliert zur Verfügung stehen mit äh, einer Standardkonfiguration, so wie es für wahrscheinlich die meisten Personen ähm, ja, praktikabel ist die ganzen programme so wie sie dann in diesem Cache liegen werden äh, von einem ja, zentralen bildserver gebaut und dort auch mit continuous integration laufend getestet das heißt äh, falls diese programme irgendwie äh, beim, äh, vor dem komplierungsprozess irgendwie noch eine eine test suite haben dann äh, läuft die immer durch und es gibt auch die möglichkeit dann zusätzliche integration tests da noch äh, mit einzubauen um zum beispiel zu schauen kann jetzt irgendwie meine server applikation auch wirklich mit einer datenbank reden und und, äh, läuft das dann korrekt, dass ich da Nutzer anlegen kann und so weiter und so fort. Das wird dann alles immer schön äh, im Verbund getestet. Hier vielleicht noch kurz als Grafik, um mal so ein bisschen äh, einzuschätzen zu können, wie viel sind denn 80.000 Pakete? Äh, wir sehen hier auf diesem Graph, Uh, unten auf der x-Achse die Anzahl an Paketen in den Repositories um, und auf der y-Achse wie viele neue Pakete uh, ständig dazukommen und uh, wir sehen zum Beispiel irgendwo da in der Mitte äh, Raspbian ähm, zum Beispiel das, äh, auf Debian basierte, die auf Debian basierte Distribution äh, für Raspberry Pi oder wir sehen da unten in der Mitte Ubuntu 2004 Ubuntu 2010 ähm, und wir sehen hier ganz rechts das Art User Repository was bekannt dafür ist dass da sehr sehr viele Pakete drin sind und aber ähm, ja ein bisschen weiter links oben Nix Packages Stable und ganz oben rechts in der Ecke Nix Packages Unstable äh, das ist quasi die Bleeding Edge Version des Nix Packages Repositories, ähm, wo einen Haufen Pakete drin sind und auch ständig wirklich äh, neue Pakete dazukommen und äh, die relativ aktuell gehalten werden. So, diese ganzen Pakete, die jetzt äh, in diesem Repository drin sind, die werden, wie gesagt, äh, zentral kompiliert und ich kann sie mir einfach aus dem Cache runterladen. Aber äh, vielleicht passt mir das nicht in äh, allen Fällen und dann kann ich, äh, wie bei Gentoo zum Beispiel, äh, für einzelne Pakete sagen, okay, ich möchte dieses Paket jetzt anpassen und mit unterschiedlichen Optionen kompilieren. Also zum Beispiel möchte ich jetzt hier meinen Nginx-Web-Server äh, mit... Debug-Informationen kompilieren, ich brauche nicht die Perl-Module, äh, die ja, nehmen nur unnötig Platz weg und ich möchte irgendwie anstatt der Standard-Open-SSL-Variante gerne irgendwie ein eigenes OpenSSL, das ich gepatcht habe. Dann äh, ja, sind das hier fünf Zeilen Code und auf einmal habe ich ein komplett eigenes Nginx. Zu guter Letzt äh, NixOS. Was ist NixOS? Das ist eine Linux-Distribution, die sich jetzt Nix und Nix-Packages äh, zu nutzen macht und äh, die dann zusätzlich äh, zu diesen ganzen Paketen auch noch sogenannte Module bereitstellt, die alle komplett mit Optionen deklarativ konfigurierbar sind. Was hat man sich darunter vorzustellen? Äh, zum Beispiel sowas hier wo ich angeben kann, in einer Textdatei, welche Pakete möchte ich gerne installiert haben. Also in dem Fall zum Beispiel jetzt ein Firefox, ein ffm -Pack und äh, ein LibreOffice. Aber bei dem LibreOffice gehe ich auch wieder hin und äh, über diese Override-Funktion äh, möchte ich mir das noch ein bisschen äh, customizen und sagen, ich brauche keine Hilfe. Äh, die Hilfe nimmt auch wieder nur unnötig viel Platz weg. Ähm, ich kenne mich mit LibreOffice aus, so und dann weg damit äh, das ganze äh, Ist das ganze Paket ein bisschen kleiner? Ähm, ich kann zum Beispiel auch sagen, wie ich mein Dateisystem-Layout gestaltet haben will und was für äh, Festplatten, was für Hardware äh, wie formatiert sein soll. Also, ich kann zum Beispiel sagen, okay, äh, mein Root-Dateisystem liegt auf äh, diesem Device dev HDA1 und äh, ja, liegt auf dev HDA2 und äh, ich kann weitere Optionen angeben, wie okay, was für ein Dateisystem ist das und äh, was für Dateisystemoptionen, wenn das gemountet wird. Äh, ich kann Boot-Optionen konfigurieren, ich kann zum Beispiel sagen, was für einen Bootloader ich verwenden möchte, ich kann dann äh, ja so unnötige Späßchen machen wie äh, die Hintergrundfarbe bei Grub einstellen ähm, und so weiter. Ich kann äh, auch BenutzerInnen äh, auf dem Computer deklarativ anlegen, also zum Beispiel mit diesem kleinen Snippet hier äh, wird automatisch äh, ein User Alice angelegt mit der UID 1234 und ich kann Gruppen äh, deklarativ angeben, ich kann äh, die SSH-Keys deklarativ angeben und äh, damit quasi äh, direkt ein System erzeugen, auf dem dieser Benutzer, diese BenutzerInnen schon vorinstalliert ist sozusagen und, und uh, sich direkt einloggen kann ähm ich kann Programme und Dienste konfigurieren, also zum Beispiel den Nginx Webserver von vorhin. Äh, den kann ich ganz einfach starten mit äh, einer einzigen Zeile. Wenn ich sage, Services Nginx Enable ist true, dann wird beim nächsten Boot einfach ein Nginx Webserver gestartet und äh, ich kann den auch deklarativ konfigurieren. Also zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt bitte äh, unter der Domain myhost.org dann einen Virtual Host haben, der SSL haben soll, dann wird automatisch äh, über Acme, über Let's Encrypt ein SSL Zertifikat erzeugt ähm, und dann die Dateien aus dem Pfad /var/www/myhost.org über diesen nginx Webserver ausgeliefert. Was ich dann noch mit Nix machen kann, was sehr sehr cool ist, ich kann mir äh, ja, eigene Entwicklungsumgebungen schaffen. Dadurch, dass ich quasi nichts global installieren muss, sondern alles, was ich mir runterlade und installiere, in diesem äh, nur lesbaren Nix-Store unter dem Hash liegt, kann ich für einzelne Projekte mir ganz spezifisch die Programme, die ich für diese und die Abhängigkeiten, die ich für dieses Projekt brauche, ähm, zusammensuchen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich entwickle an einem Python-Projekt, äh, ich brauche für mein Projekt Git, damit ich das versionieren kann, ich brauche Wim, damit ich einen Editor habe und ich brauche ein Python, bei dem dann äh, Pillow als Abhängigkeit mit installiert ist, dann äh, kann ich das Ganze so in einer Datei äh, festhalten. Wenn ich die dann mit Nix ausführe, dann lande ich in einer Umgebung, bei, in der ich Git, Wim und diese spezifische Python-Version zur Verfügung habe. Und sobald ich nachher aber wieder diese Umgebung verlasse, ist es so, als hätte ich das alles nie auf meinem Computer installiert. Das heißt, äh, es ist sehr einfach an verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Abhängigkeiten zu arbeiten, ohne dass man sich das ganze System irgendwie zumüllt und äh, mit Konflikten äh, in, in den Abhängigkeiten und auch äh, wenn man das Ganze zum Beispiel bei jemand anderes äh, auf dem Rechner dann irgendwie ausprobieren will, ist es auch sehr einfach, wenn man mit dieser Konfiguration einfach auf dem anderen Rechner, solange da nichts installiert ist, äh, mit quasi einer Zeile äh, seine eigene Umli äh, Entwicklungsumgebung wieder hochspinnen kann noch ein paar äh, zusätzliche nette Goodies, äh, die dieses ganze System so mit sich bringt. Ähm, ja, die Entwicklungsumgebung, die habe ich eben schon angesprochen, die gibt es dann noch ein bisschen weiter ausgebaut und ein bisschen mächtiger, ähm, quasi so wie Python Virtual Env, äh, mit der man sich für ein Projekt eben dann eine spezifische Python-Version und spezifische Dependencies konfigurieren kann, aber für alle Programmiersprachen und auch für native Abhängigkeiten, also auch wenn ich irgendwelche C-Bibliotheken da dann noch mit drin habe und irgendwelche äh, ja, äh, native Bindings, dann ist das alles kein Problem. Das kann ich komplett projektabhängig konfigurieren. Ich kann äh, mit Nix Docker- Container bauen, die äh, wirklich nur das enthalten, was ich dann auch brauche. Äh, dadurch, dass ich in diesem Bildprozess, in dieser Sandbox immer angeben muss, was meine Abhängigkeiten sind, weil ich zu Bildtime nicht einfach mal eben schnell noch irgendwas aus dem Internet laden kann, äh, ist wirklich von vornherein klar, dass was rein muss, muss ich angeben und dementsprechend äh, ist dann auch nur das drin, was rein muss. Äh, mit normalen Docker-Builds hat man öfter das Problem, dass man irgendwie zum Komplieren noch einen Haufen zusätzliches Tooling braucht und nachher aber dann eigentlich äh, das Ergebnis, das Binary-Artefakt, äh, gar nicht so groß ist, aber der Rest landet trotzdem immer noch im Docker-Image, weil man das einfach während dem build gebraucht hat. Äh, mit nichts kann man diesem Problem ja sehr gut aus dem Weg gehen und die Docker-Container werden für gewöhnlich kleiner als irgendwelche extra optimierten Docker-Container mit Alpine Linux zum Beispiel. Äh, man kann auch äh, so ja, statische, sage ich mal, eigenständige Binaries für quasi alles bauen, was in Nix-Packages irgendwo paketiert ist. Also ähnlich zu ansonsten irgendwie App-Image oder sowas, ähm, aber mit einem auch, deutlich angenehmeren Workflow. Ich kann auch VM-Images bauen, also zum Beispiel für äh, Amazon EC2 oder ich kann äh, für VMware äh, direkt Images bauen ähm, und äh, einfach aus meiner deklarativen Konfiguration sagen, okay, ich hätte gerne diese und jene Services da installiert und die sollen dann bitte mit diesen und jenen Konfigurationen starten. Und äh, ich bekomme genau einfach ein fertiges Image, was ich dann irgendwo ähm, bei einem Cloud-Provider Hochladen kann und dann habe ich da meinen Server. Ich kann auch zum Beispiel mein Root-Verzeichnis als äh, temporäres Dateisystem anlegen. Dadurch, dass ich quasi mein komplettes System über diese Textdateien beschrieben habe, kann ich jedes Mal beim Boot neu einfach mein System generieren und äh, muss dann, wenn ich den Rechner runterfahre, äh, mir nichts speichern. Das heißt, ich sage nur, okay, wirklich meine Dateien, ähm, meine Daten, äh, also meine Dokumente, die möchte ich gerne auf einem persistenten Dateisystem, sodass ich die auch in der Zukunft noch verwenden kann. Aber alle meine Programme, alle meine Konfigurationen, die ja werde ich eh automatisch generieren aus meiner Nix-Konfiguration, dementsprechend brauche ich die nicht und jedes Mal beim Neustart des Computers wird das quasi alles wieder von Grund auf neu generiert und man hat jedes Mal so ein bisschen das Gefühl so, oh, ich habe den Rechner gerade erst neu aufgesetzt, also so dieses, oh, der Rechner ist mal wieder super langsam und da sind irgendwie ein Haufen Sachen von vor zwei Jahren, wo ich irgendwo mal ein bisschen rumgepfuscht habe, ähm, wahrscheinlich machen die jetzt Probleme. Das ist dann aus der Welt, weil jedes Mal beim Neustart quasi der Rechner von Grund auf neu aufgesetzt wird. Ähm, es ist allerdings nicht alles... Äh Gold was glänzt. Es gibt auch ein paar Herausforderungen, wenn man irgendwie jetzt sich entscheidet, NixOS zu benutzen, ähm, ist das erstmal eine ziemliche Ungewöhnung. Äh, es ist sehr anders. Es gibt zum Beispiel nicht den Standard äh, äh, die, die Standard File-System Hierarchy, ähm, also so wie man das von anderen Linux-Distributionen vielleicht gewohnt ist, mit Konfiguration in slash ETC und dann äh, irgendwie State in varlib oder so. Ähm, und äh, die, die Programme sind einfach alle in diesem nix und dann da nur gesymbling. Das heißt, äh, sich da zurechtzufinden, kann erstmal ein bisschen... Ja, ein bisschen überfordernd sein vielleicht. Es gibt nicht so super viel und vor allem nicht super aktuelle Dokumentation. Das ganze System entwickelt sich noch relativ schnell und es ist eine relativ kleine Community. Dementsprechend kommt die auch nicht so wirklich hinterher, da umfangreiche Dokumentation zu schreiben, wie das vielleicht bei anderen Projekten der Fall ist. Man kann auch nicht mal eben schnell irgendwie was Unpaketiertes installieren und ausprobieren, weil eben dadurch, dass das ganze System darauf ausgelegt ist, dass die Sachen explizit äh, festgehalten werden und explizit eben in diesem nur lesbaren nix landen, muss man wirklich für jede Kleinigkeit effektiv das richtig paketieren. Das kann man jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen. Ähm, schnell mal pushen ist eben nicht, äh, aber dafür ist das dann auch relativ äh, ja, ordentlich und und stabil, wenn es denn mal läuft. Ähm, ein Problem sind Sicherheitspatches noch, äh, weil man eben auch nicht mal eben so schnell irgendwie äh, eine Version von OpenSSL oder sowas äh, binary patchen kann und die dann direkt in allen anderen ähm, also Downstream äh, Anwendungen, die, die das dann verwenden, ähm, drin läuft, sondern Dadurch, dass quasi jedes Programm explizit seine Abhängigkeiten spezifiziert, muss ich dann, wenn ich irgendwo in OpenSSL was ändere, alle Programme, die dann diese OpenSSL-Version benutzen, auch wieder neu kompilieren. Das dauert ein ganzes Weilchen. Dementsprechend kann es sein, wenn irgendwie jetzt so ein hotfix sicherheitspatch rauskommt, dass ich erstmal irgendwie zwei, drei Tage warten muss, bis der dann auch wirklich in der Software verfügbar ist, die ich selber benutze. Und das Letzte sind die nix flakes die gerade schon seit ja, bald zwei jahren oder so äh, als experimentelles feature äh, gerade untersucht werden und auch schon von vielen in der community verwendet werden äh, die aber auch noch nicht äh, als stable deklariert sind und dementsprechend gibt es gerade noch so zwei ansätze den traditionellen ansatz und den nix flakes ansatz und das ist so ein bisschen schwierig wenn man sagt ich steige jetzt ein äh, Entscheide ich mich dann schon, den neuen Ansatz mit Flakes zu gehen oder mache ich das noch so, äh, wie, wie das aktuell irgendwie noch als stable deklariert ist. Das äh, ist, ist gerade auch noch so ein bisschen äh, ein Problem. Ähm, genau, wenn ihr mehr erfahren wollt, habe ich hier noch irgendwie ein paar Links, die ihr euch angucken könnt. Äh, die Slides sind auch alle online. Ähm, das heißt, entweder den QR-Code scannen oder äh, ja, den... Link aufrufen und ich meine, im Recording seht ihr es dann eh auch. Äh, alles, was so unterpunktet ist, sind Links, die ihr dann noch anklicken könnt mit weiteren Informationen. Äh, und damit äh, bedanke ich mich ganz herzlich genau für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, wäre vielleicht noch ganz kurz Zeit. Ansonsten springe ich hier auch noch rum. Ähm, danke.